Hallo, herzlich willkommen zu Bauchbeine Po beim AHS at Home. Ich bin Randy Schmidt, Übungsleiterin des Allgemeinen Hochschulsports der Justus-Levy-Universität in Gießen. In dem heutigen Web-Workout werden wir gemeinsam mit dem Eigenkörpergewicht Übungen für den Bauch, die Beine, den Po sowie andere Körperteile machen. Dazu benötigt ihr nur eine Matte, eine Wasserflasche und ein Handtuch. Achtet bitte darauf, dass ihr genügend Platz habt um die Übungen ausführen zu können, der Untergrund nicht rutschig ist und ihr angemessene Kleidung tragt. Außerdem ist es wichtig, dass ihr die Stunde nur dann mitmacht, wenn ihr euch gesund fühlt. Wenn ihr bereit seid, dann los geht's! Ich wünsche euch viel Spaß! Wir fangen mit einer Aufwärmung von ungefähr 5-6 Minuten an, machen den ganzen Körper warm, Fangen bitte mit den Schultern an, weil die nach oben, nach unten, nach hinten. Wir bereiten uns auf diese vorstehende Übungen. So, er oben hoch. Sieh, nach hinten. Und die Arme einzeln beim Schwimmen. Atme tief ein und aus. Lass die Arme locker. Und roll die Handgelenke. Andere Richtung. Lösen. Der Kopf. ein bisschen dynamischer Hallo Und wir joggen wieder. Aber dem Bring die Arme zu den Schultern. Dreh's nach oben. wir die Hände vor Spann die Schultermuskeln an. Und lösen. Durchatmen. Wir sind jetzt in Squatform. Füße breiter als die Hüfte. Gewicht in den Fersen. Leichte Zehen. Angespannter Bauch. Singles. Down. Up. Streckt den Po nach hinten. Ich zeige es auch von der Seite. Ab, aus. Sehr wichtig ist, dass die Knie immer hinter den Zehen bleiben. Ihr habt acht, acht, sieben, sechs, fünf. zwei, eins, Füße eng zusammen, schießt Gewicht immer noch in den Fersen, Fingers. Hier müssen wir besonders vorsichtig sein. Schiebt die Hüfte, weit nach hinten, pass auf die Knie auf, dass sie nicht über die Zehen kommen. Bauch stark, Oberkörper aufrecht. Acht. Sieben. Arme machen mit. Und vier. Drei. Zwei. Eins. Lösen. Schütteln die Beine aus. Seite zu Seite. Arme greifen und ziehen. Und gib dir ein bisschen mehr Energie. Komm. Hände hoch, das klingt ja auch die ganze Zeit. Hände hoch. Und das sind vier, drei, zwei Hamstrings. Fersen sind hoch. Und wenn du kannst, ab und auf in die Beine. Und lösen. Aufwärmung vorbei. Ich hoffe, es geht euch noch gut. Wir machen weiter mit dem Hauptteil. Wenn ihr was zu trinken sollt, macht das bitte jetzt. Ansonsten braucht ihr nur die Matte dabei und ein Handtuch. Wir fangen in der Sportform an. Füße breiter als der Hüfte. Singles, Let's go. Ab. Auf. So, Squat haben wir schon in der Aufwärmung geübt. Wo nach hinten. Bauch stark. gewichtenden in Fersen. Leichte Zehen. Kannst du jetzt ein bisschen tiefer gehen. Tiefer als in der Aufwärmung. Hör zu. Zwei auf zwei. Auf. Uh, auf. Auf. Auf. Bisschen langsamer, bisschen tiefer. Ein paar noch so. Die Arme machen mit. Wir werden jetzt ein bisschen mit dem Rhythmus spielen. Drei auf eins. Drei, zwei, eins, und hoch. Drei, zwei, eins, hoch. So, weiter so, langsam nach oben. Und schnell hoch. Pass auf. Eins auf drei, so, schnell runter. Langsam hoch. Nicht schneller als es. Bleib tief. Größer. Komm. Hier ist die Herausforderung. Setz dich tief hin. reiß durch. Und wir halten still. bewegen uns jetzt gar nicht. Bisschen tiefer. Vier, drei, zwei, eins. Aufstehen. Right. Right. Right. Wir brauchen Platz um euch herum. Wir machen ein Viereck. Fangen wir im Ausfallschritt an. Ein Ausfallschritt vorne. Zweiter Ausfallschritt vorne. Vor zur Seite. Ausfallschritt nach hinten. Ausfallschritt nach hinten. Und Squat. Ihr seht, ich habe ein Viereck gemacht. Ihr dürft es schneller ausführen als ich. Oder langsamer. Hauptsache, gute Form. Let's go. Ausfallschritt. Ausfallschritt. Squat. Und nach hinten. Seid bitte sicher, dass die Knie bei den Squats und bei den Ausfallschritten hinter den Zehen bleiben. Ihr müsst einen langen Schritt nach hinten nehmen. Und bitte auch das hintere Knie aufpassen. Hier haben wir haben hier keine Eile. Euch Zeit nehmen und ein bisschen tiefer gehen. Noch einmal rum, so, mach die bitte schön. Was machen deine Arme? Irgendetwas. Komm mit. Und Squat. Fertig, gut. Wieder nach vorne, Squat vorne. Single Squat in die Mitte. Hebt das Bein zur Seite. Das ist für die Erdlaktoren hier an der Seite, an der Hüfte. Die Muskeln ziehen das Bein hoch. Let's go. Single, zieh. Arme immer noch dabei. Vergiss bitte nicht, den Squat in der Mitte. Und vier, drei, zwei, eins. Aufstehen und durchatmen. Wackelt die Beine ein bisschen und folgt eure Matten. Wir kommen auf die Matte in das Brett. Plankform. Direkt auf die Ellbogen. Ellbogen und Schulter machen eine Linie. Ihr dürft die Übung auf die Zehen oder auf die Knie. Wir haben zwei Niveaus. Auf die Knie ist natürlich ein bisschen leichter. Auf die Zehen ein bisschen schwieriger. Alle bereit auf die Plätze. Wir halten 30 Sekunden. Ready? Go. Los. So. Schulter. Hüfte. Kopf. Die machen alle eine Linie. Die Hüfte-Säule ist gerade. Lass die Hüfte nicht absacken. Lass dein Po nicht zur Decke strecken. Du lass den Kopf nicht senken. Zieh den Bauchtabel ein. Wir sind fast fertig. 5, 4, 3, 2, 1, lösen. Kurz atmen, Kopf hoch. Wir machen jetzt eine Variante an Übung. Entweder ihr dürft wieder in das Brett leiden, wieder im das Oder ihr kommt mit mir und zieht die Knie zu den Elben runter. So, wir ziehen ein Knie zur Seite. Richtung Ellbogen. Aber guck. Meine Hüfte drehen sich nicht zur Seite. Sie öffnen nicht und mein Po geht nicht in die Luft. Wir machen zwölf davon. Ready, set, go. Seat. Seat. Das kann man auch auf die Knie machen. Das geht so. Oder auf die Zehen. Habt ihr die Zehn. Wo sind wir? Fast 3,12, oder? 2,9. Und Kopf hoch, Armen. Wir sagen, das waren 12. Ich bin mir nicht so sicher. Wir kommen jetzt in das Sidebreak. Sidebred. Auf die Ellbogen. Und auf den Knie. Alle bitte auf den Knie. Weil es geht um das obere Bein jetzt. Wir sind wieder bei den Erdaktoren. Hebt das obere Bein. Singles. Auf. A. Und lasst die Hüfte nicht senken. Zieh sie hoch. Wie mit einer Seite. Ihr habt vier. Fünf. 10, 11 und 12 Beine hochhalten. Kleine Pulse. 7, 4, 3, 2, 1. Lösen. Gut. So, welche Seite hast du gerade gemacht? Das nächste Mal durch. Machen wir die andere Seite. Du darfst dich hinlegen. Auf der Matte. Lach. Lange Beine, lange Arme. Wir kommen zu den Bauchmuskeln. Voll Crunch. Wir ziehen die Beine und Arme langsam auseinander. Und dann wieder zurück. Rücken nach an der Matte. Tiefer ist schwieriger. Let's go. Ab, ab, auf, auf. Wenn du einen Rettungsanker brauchst, komm bitte nicht so tief. Kannst hier bleiben? Weiter. Auf etwas. Und 4, 3, 2, 1. Pause. Streckt euch in die Länge. Jetzt haben wir eine kurze, aktive Pause. Trinkt was, wenn ihr braucht. gehen durch all die Übungen noch einmal. Alles, was ihr gesehen habt, kommt noch einmal. Das heißt, ihr könnt die Übungen vielleicht besser auswählen, vielleicht schneller, vielleicht tiefer in die Squats. Legt die Matte am besten zur Seite. Und wir sind wieder am Start. Squats. Ganz normale Wortform Single. singles auf. Was machen die Arme? Irgendetwas, komm. Vier. Zwei. Zwei, bisschen langsamer. Zwei auf zwei. Auf, auf. Auf. Noch so. Nicht schneller als ich. Bleib langsam. Wir spielen jetzt mit dem Rhythmus. 3 auf 1. 3, 2, 1 und hoch. Kannst also ein bisschen tiefer kommen. 1 auf 3, so, 1. 3, 2, du hoch. Schnell runter. Und bleib unten wippen. Haus, haus. Du kannst es weißt durch, bisschen tiefer. Und wir halten. Still. Halbes Zentimeter tiefer. Hier, 3, 2, 1. jetzt aufstehen. Super. Wir machen unseren Viereck. Ausfallschritt, Ausfallschritt, Squat. Lange Schlitter, pass auf die Knie auf. Go for it. Ihr dürft schneller gehen als ich. Ihr dürft auch langsamer gehen als ich. Hauptsache, Form. Direkt ab und auf wie ein Aufzug. Vor allem ist es wichtig, einen langen Schritt nach hinten zu nehmen, wenn wir rückwärts laufen. Sport Squirtform. Squat mit der Beinhebung. Acht, auf. Für die Erbdoktoren hier auf der Seite wieder. Die Muskeln helfen uns, stabil zu bleiben. Komm wir also Wir kommen wieder auf die Matte. In das Brett. Play. Auf die Ellbogen. Wieder 30 Sekunden. Bereit? Los. Zeit läuft. Wir halten einfach nur. Geh den Bauchknabel zu der Wirbelsäule. Wenn du einen Spiegel zu Hause hast, freut ihr, guck den Spiegel. Wie sieht die Form aus? Zehn Sekunden. 5, 4, 3, zwei, 1. Kurz durchatmen, Ihr wisst, was kommt, Wir wir wieder runter. Gehen jetzt zu den Ellbogen. Wir machen es voll. Und ich verspreche euch, ich zähle dieses Mal. Ready? Los geht's. Zwölf, elf, zehn, neun. Bleib stark. Fünf, vier, drei, zwei, und eins. Jetzt lösen. So das letzte Mal durch. Wir haben jetzt Side gemacht auf der einen Seite. Jetzt brauchen wir die andere Seite zu machen. Bitte alle auf dem Knie unten. Ellbogen direkt unter der Schulter. Zieh die Hüfte hoch. Bring den Arm zur Decke. Los geht's. Geht das rein. Auf. Ab, auf ab. Lass die Hüfte nicht senken. Bisschen höher. Acht. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und halt das Bein hoch. Wippen. Kleine Pulse. 4, 3, 2, 1. Lösen. Wieder auf die Matte. Das sind die letzten Übungen heute, so gleich stark. Lasst den Rücken auf den Boden, voll Körper Crunch, lange Beine, lange Arme. Here we go. up, auf, auf. Wenn ihr merkt, der Rücken kommt hoch, dann bitte nicht so tief gehen. Und bring die Füße zusammen. Beine machen ein Diamant. Pull deine Waffe zieh durch die Beine. Schulter hoch. Pause. Pause. Charlie's Angels. Denk Brust zur Decke. Denk Rippen zur Hüfte. Faster. Komm, ein bisschen mehr schaffen wir. Und vier. 3, 2, eins, lösen, streck die Beine, streck die Arme, ihr habt es geschafft, ihr dürft jetzt eine kurze Pause machen, durchatmen, trinken und dann machen wir unser Pull Down zusammen. Streck die Arme, streck die Beine, zieh dich genüsslich in die Länge und atme tief in den Bauch ein. Und lösen. Lass alles entspannt. Umarm die Knie. Und roll hin und her, vorne, hinten. Kleine Massage für den Rücken. Öffnet die Arme, Lass die Knie in eine Richtung fallen und guck weg von den Knie. Spann den Bauch an, zieh die Beine wieder in die Mitte und lass sie in die andere Richtung fallen. Guck weg. Atme tief in die Hüfte, in die Seite, in die Brust. Spann den Bauch an, Beine wieder in die Mitte. Ein Bein kommt zum Boden, das andere hoch. Hamstring den und hier hinten am Bein. Und wir ziehen das Bein immer ein bisschen näher zur Nase. Wenn du sehr flexibel bist, kannst du das andere Bein strecken. Flexen das Bein. Atme tief ein und aus. Zieh dich hoch mit dem Bein. Ich komme zu Sitz. Bring einen Arm über die Brust und zieh ihn an die Kante. Löse andere Seite. den Oberkörper nach unten, nach vorne hängen, ganz entspannt. Und lass das ganze Gewicht nach unten ziehen, Kopf locker, Arme locker. Und langsam, wirbel für Wirbel rollen wir uns nach oben, Schulter, Nacken, Kopf als letztes. Oberschenkelsehnung, wir halten da an, wo die Schnursenkel sind ungefähr. Und zieh das Bein nach hinten. Schulter, Knie, Hüfte. Sie machen alle eine Linie. Lass das Knie nicht zur Seite nach außen fliegen. Und lösen, andere Seite. Eine Linie. Eine letzte Dehnung für die Schultern und den Nacken. Leichte Fingerspitzen am Kopf, die andere Hand zieht nach unten. Wechseln. Kopf, Seite, zu Seite, roll oh, die Schulter nach oben, nach hinten, nach unten. Du hast es geschafft. Sehr gute gemacht Das war unser Web-Workout für heute. Vielen Dank für das Mitmachen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und seid weiterhin aktiv, bleibt in Form. Wir freuen uns, wenn ihr bei dem nächsten Video auch dabei seid. Tschüss!